Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Wenn Ihr Partner oder Partnerin Ihnen etwas sagt oder tut, dann kann es sein, dass Sie nicht sicher sind, ob Sie davon ausgehen dürfen, ob es lieb oder bös gemeint ist. Meist ist diese Unsicherheit nur von kurzer Dauer und Ganz unbewusst entscheiden sie sich für die eine oder andere Seite. Welche hängt vom Beziehungsbias ab? Beziehungsbias ist die grundsätzliche Überzeugung, ob man davon ausgeht, dass der Partner es mit einem gut meint oder nicht. Wenn man verliebt ist, dann ist der Bias positiv. Man geht davon aus, egal wie sich der Partner verhält, er ist bestimmt gut gemeint. Das Gegenteil trifft auf eine Beziehung zu, die kurz vor der Scheidung steht. In anderen Worten, wenn der Partner einem auf den Fuß gestiegen ist, dann war es entweder bestimmt unabsichtlich oder bei einem negativen Bias war es sicher rücksichtslos. Zurück zum Moment der Entscheidung, wie man das Verhalten des Partners einschätzen soll. Und gehen wir von einem eher negativen Beziehungsbias aus, dann ist es oftmals tatsächlich möglich, Automatismus des Bias mit bewusster Willensanstrengung trotz des Sogs zum Negativen doch eine positive Absicht für möglich zu halten. Dieser bewussten Entscheidung steht oft eine schädliche Überzeugung im Weg. Was ist diese schädliche Überzeugung? Wenn es um die Entscheidung geht, ob man eher das Verhalten des Partners positiv einordnen soll oder sich gegen eine Gemeinheit des Partners wehren soll, dann meinen die meisten, es sei sicherer und besser, eher von der negativen Annahme auszugehen. Also nicht der Dumme zu sein, der sich vom Partner eine Unverschämtheit hat gefallen lassen. Lassen Sie mich versuchen, diese Überzeugung als für Sie schädlich zu entlarven. Nehmen wir an, Ihr Partner ist Ihnen aus Rücksichtslosigkeit oder Ärger auf den Fuß gestiegen. Fälschlicherweise glauben Sie, es war unabsichtlich und geben Ihrem Partner zu verstehen, dass Sie es ihm nicht übel nehmen. Sie bleiben also weiter freundlich zu ihm. Was passiert jetzt in Ihrem Partner? Denkt er, super, mein Partner ist hereingefallen, ich werde jetzt seine Naivität öfter ausnutzen. Oder denkt er, wow, das ist jetzt wirklich lieb von meinem Partner. Ich sollte in Zukunft wirklich mehr Rücksicht auf ihn nehmen. In meiner jahrelangen Beobachtung von Paaren ist es eher die zweite Alternative. Meist folgt auf diese Erfahrung nicht nur eine Veränderung in der Zukunft, sondern der Partner wird in gewisser Weise versuchen, dem wehen Fuß den Schmerz wegzustreicheln. Egal mit welcher Intention er ursprünglich auf den Fuß gestiegen ist. So wird die falsche positive Einschätzung einen Wandel im Partner bewirken, die die ursprüngliche positive Überzeugung rechtfertigt. Aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass es besser ist, sich auf der positiven Seite zu irren und nicht zu glauben, dass es besser ist, auf Nummer sicher zu gehen, dass ein Wort oder ein Handeln des Partners wahrscheinlich negativ gemeint war. Um bewusst sich gegen eine negative Interpretation innerlich zu wehren, ist es umso leichter, je positiver der Beziehungsbias ist. Also die grundsätzliche Überzeugung, mein Partner meint es gut mit mir. Um diese Haltung zu stärken, hat sich eine unkomplizierte Übung gewährt. Auf meiner Webseite couplecoaching.de biete ich Ihnen eine virtuelle love graffiti an. Wenn Sie dort über mehrere Wochen täglich einen kleinen schönen Moment aus den letzten 24 Stunden der Beziehung festhalten, wird Ihr Bias gegenüber dem Partner positiver. Und wenn Sie zusätzlich meinen YouTube-Kanal abonnieren, helfe ich Ihnen regelmäßig mit neuen Tipps, wie Sie den Blick auf die positive Seite Ihrer Beziehung stärken können.